Hey Leute, willkommen zurück zu Pokémon Let's Go Pikachu. Ich habe gerade gespeichert, das habe ich noch nicht bewegt. Und nein, hör auf. Ich halte den Controller wirklich jedes Mal falsch rum. Hallo, Dankeschön. Die ist doch sonst dort oben gestanden. Und ist da ein Angler gewesen? Ich wüsste es nicht, ich müsste nochmal nachgucken. Ne, ich glaube die war schon richtig da. Okay. Eigentlich haben sie mehr oder weniger schon alles übernommen, was passt so. Aber... Teilweise gibt es halt Abweichungen. Ganz klar. Es wäre auch kacke, wenn es eine 1 zu 1 Kopie wäre. Wobei ich kann mir vorstellen, dass sie einzelne Daten vielleicht äh, zumindest halbwegs kopiert haben für die Map. Klar, man musste sie updaten, anpassen, wegen Hitboxen und so natürlich. Die Büsche waren anders, das Design ist anders. Ähm, aber Groß und zum Großen und Ganzen haben sie sich schon an der ersten Map orientiert natürlich, was richtig ist, wenn es ein Kanto-Remake wird. Aber halt alles neu aufgesetzt. Ich denke nicht, dass sie wirklich viel kopieren konnten. zwar Okay, Taubsi kommt rein. Das kann ich halten. Eben, deswegen mag ich den Wechsel. Erstens, es geht schneller und zweitens, man kann wirklich... Strategischer Spielen. Ich muss jetzt überlegen, lohnt es sich rauszugehen? Lohnt es sich nicht? Kann ich es schaffen mit Lumanda? Ha! Gar nicht, nee, nee. Mit einem schlechten Pokémon. Noch den, dann sollten wir es haben. Ich frage mich gerade die Lampe im Hintergrund, läuft die mit äh, über Windenergie, dass es so eine Dynamo-ähnlich ist mit Wind. Sein Killer Carpador, okay. Okay, da habe ich zum Glück gerade den richtigen am Anfang drin. Und auch hier eigentlich bräuchte ich Pikachu nicht zwingend, weil. Wobei Flug kann ich gut kontern mit Pikachu, was ich sonst nicht kann. doch ja pikachu ist relativ relevant äh, flug doch klar nido King kann donner lernen zum beispiel donnerblitz ich bräuchte nicht mal einen pikachu aber ich bin mal froh wenn ich mehr als einen typen abdecken kann so halt auch wegen farben verteilung wieso schreiben mir die leute nie wenn ich fertig bin sondern immer, wenn ich anfange, aufzunehmen. Ich nehme ja nur 20 Minuten auf, aber ich kriege immer so in den ersten 2-3 Minuten kriege ich kriege Nachrichten. Und dann gucke ich die an. Ich antworte teilweise nicht mal. Und dann kriege ich, nehme ich die neue Aufnahme und dann kriege ich wieder in den ersten 2-3 Minuten alle Nachrichten rein. Voll toll. Letztes Mal habe ich nicht mal aufs Handy geguckt und es hat trotzdem so funktioniert, dass ich dann wieder die Nachrichten habe. So, ich blende mich mal kurz aus, weil der sich verschmolzen hat. Äh, ich meine, mysteriöses Pokémon... Unbekannt. Hallo, ich bin ein Pokémon. Spaß beiseite, ich bin natürlich kein Pokémon. <lacht> Nenn mich einfach Bill. Ich bin ein waschechter Pokémaniac. Übrigens, was hier so die der Logikfehler ist, ein Nidorino, das nur Nidorino sagen kann, hat, glaube ich, auch wenn er checken würde, wie die Menschensprache geht, die Stimmkapazität doch gar nicht dazu, oder nicht? Das hat mich immer ein bisschen gestört. Auch, dass er hier jetzt auf zwei Beinen steht, finde ich ein bisschen komisch, weil Nidorino kann doch nicht haben... Doch, Nidorino kann auf zwei Beinen stehen. Das war, glaube ich, sogar im Anime schon so. Was guckst du mich so an, was? Du glaubst mir kein Wort, oder? Ich lüge aber nicht. Mir ist leider ein Experiment missglückt. Dabei wurden meine Zelle mit denen von den Pokémon zusammengewürfelt. Wie sieht's aus? Hilfst du mir? Ja, von mir aus. Okay, ich steige in den Teleport und du startest von meinem PC aus das Zellteilungsprogramm. Genau, der PC da Mach bloß keinen Fehler. Ich zähle auf dich. Okay. Ich schüttle meinen Pikachu. Äh, mein Controller. Pikachu ist verwirrt. Pikachu sieht verwundert das sprechende Pokémon an. Ich spiele immer noch nicht mit dir. Oh, welches ist jetzt Bill gewesen, war mal? Sind die wirklich? Klar, genau, doch sie haben das selbst bald. Hm. Einfach drücken. Hey, kannst du dich bitte ein bisschen beeilen? Ja, du stehst da eh schon ewig so rum. Chill. Oh, Action Shot. Okay, das ist wirklich cool gemacht. Oh, ich freue mich schon im Edit, wenn ich danach den Sound höre, weil ich nichts höre, weil ich nichts höre gerade. Da ist das Nidorino Und da ist Bill. Boah, tausend Dank. Du hast echt schon etwas gut bei mir. Hey, was sehe ich in meinem Auge da? Du trägst in deinem Beutel eine Pokémon-Box mit dir rum. Wenn du zu viele Pokémon gefangen hast und deine Pokémon-Box voll ist, kannst du sie an Professor Eis schicken, was? Er praktisch was? Ach, und noch was. Das hier ist für dich. Ach, also, danke schön für die Rettung eben. Du hast Boot-Tickets von. boot von Bill. In Oriani City liegt ein großes Kreuzfahrtschiff von Anker, die MS -Anne. Ich habe zwar freundlicherweise der Einladung zu einer Party an Bord gekriegt, aber das ist nichts für mich. Zu schnieke für meinen Geschmack. Wer sagt schnieke? Okay, Schnafft ist auch gut. Aber voll cool, dass der so redet, ehrlich gesagt. Das sind mehrere Tickets zum Abreißen, falls du noch jemanden mitbringen willst. Viel Spaß. Jo, dann muss ich Rüdiger mitnehmen. Ja, Strake, komm. Oh, okay, das tut. Ich kann völlig fassungslos in die Bildsrichtung. Okay. Kann ja sein, dass er sich einfach versteckt hat. Äh, normalerweise kriegt man hier noch... Dankeschön. Seeschauminsel, dreißende Ströme und zwei funkelnde... Okay, das ist nicht das, was ich meinte, aber ist auch gut. Normalerweise kriegt man hier äh, die Berichte von Aquana Blitzer und Flamara für den Pokedex. Hallo. Diese Gegend hier wird gerne für Dates genutzt, aber davon lasse ich mich nicht beeindrucken. Die Einsamkeit ist für einen Trainercoach für mich nur eine Herausforderung. Ich bin ziemlich stark. Ja klar. Ich werde dir eine Aktion erteilen. die. Sie... Das ist sicher eine Anspielung in Silbergold. Also Hardgold, Soul, -Silver und Silber und Silbergold, glaube ich. Wo man Misty suchen muss weil sie mit irgendjemandem ein Date hier oben hat. <lacht> das erfährt man, glaube ich, vom E-Werk aus. Aber das war voll mühsam. Und das ist sicher eine Anspielung an das. Kann ich mir noch gut vorstellen, ehrlich gesagt. Ich würde gern austagen. Ich vergesse immer, ob es meine gab, mein Level oder sein Level nimmt. Ich glaube, mein Level. Weil Tabuga war ja vorhin noch voll, wenn ich es richtig habe. Ne, der war nicht voll. Okay, auch gut. Wir kriegen Erfahrungen. Ja, ja, na du, du bist einfach scheiße. Gut. Geowurf, ja. Kann ich Geowurf Niduki? Äh, Nidoking ist mit Geowurf effektiv am Anfang. Der kann das nicht lernen. Glumanda kann das. Okay, Glumanda kann eine gute Attacke lernen. Ich glaube, Heuler fliegt raus. Ich habe wieder auf B gedrückt. Ich kriege das mit den Tasten. Irgendwie will ich wirklich den Controller standardmäßig schräg halten. Wie man es halt macht. Aber nein. Lock Voll schick. Gut, jetzt laufen wir einfach alles zurück. Äh, oh, oh, oh, da hat das heißt, im Gebüsch gesehen. Moment, lauf da nochmal hin, bitte. Komm, ja, danke schön. Ah, oh, ich hasse es. So, steh ins Gebüsch. Ich quatsch dich ja. an, komm. Den Duft des Gras, war das schon alles? Okay. Ich laufe da irgendwie ganz krumm. Aber eben, wie ihr seht, hier hat es keine Plattform, wo man den Kampf aus... Ja, Nido King, äh, Nidorino, ich bin mit Nido King. Ich bin ja dann gleich um, weil ich immer Nidoking sage. Es hat keine Plattform, wo man den Kampf vorhin austragen hätte können, wie wir ihn äh, gehabt haben. Ja, mein Stuhl quitscht immer noch. Ich sollte eigentlich aufstehen, wie das Spiel. Äh, ich gehe mich ganz kurz heilen und dann beginnen wir noch die Arena. Mindestens beginnen noch. Du, du, du, du, du, du, du. Jo, kein Problem. Äh, die ganzen Pokebälle werde ich dann wieder brauchen, um ein bisschen zu leveln eigentlich. Heißt aber auch zum Beispiel, ich werde schon mal viele andere fangen. Und wie ihr seht, im Beutel war das. Einfach mal zum sagen, die hier habe ich halt schon. Ist das jetzt noch... Ich habe X gedrückt. Ist das jetzt noch sortiert nach Pokédex-Nummer? Nein, ist es nicht. Ähm, Smetbo habe ich durch. Äh, hier fehlt mir noch Bibo. Der muss sich noch entwickeln. Der muss noch entwickelt werden. Die beiden. Der auch, auch, auch, auch, auch, auch. Alles muss entwickelt werden. der auch. Ähm, weil mein Pokédex... Wo kriege ich denn den Pokédex? Da. Sieht so aus. Ich wollte es eigentlich mal zeigen. Der sieht voll cool aus eigentlich. Man hat hier diese Ansicht... Alle, die hell sind, die hat man gesehen. Oben hat man gefangene Arten, 25. Gesehene Arten, 41. Alle, die so halb grau sind, sind nicht gefangen, aber gesehen. Und unten links sehen wir insgesamt gefangen, 95. Das heißt, man hat so ein bisschen die ganze Übersicht. Mir fehlt noch ein Dick da. Die beiden Filme natürlich noch. Den kriege ich noch. Den kriege ich nicht in der Edition. Den habe ich verkackt. Ja, das ist eigentlich das Ganze. Evoli kriege ich Weiß ich gar nicht, aber das würde ich auf jeden Fall vom Go ziehen, sonst, wenn ich sie nicht kriege, weil da habe ich eigentlich alles auf der Seite, also, aber das wäre alles nach der Liga erst, also, oh, ich sollte mich vielleicht noch einblenden, habe ich voll vergessen, ähm das wäre alles erst nach der Liga dann, schicker Auftritt, muss ich sagen, bis dahin würde ich eigentlich nur mein Main-Team trainieren. Und mit dieser Same am Anfang ist natürlich hier recht von Vorteil. Wobei, wie ihr seht, Level 16, Arena Leiter hat bis Level 21, glaube ich. Ich sehe das Bild hinten erst jetzt mit Shiggy und Starmi? Star das sieht voll cool aus. Ähm, ja, dann Eglsamen. Kann das sein, dass es das eine Hommage ist an den Anime, wo die Schwestern zusammen sind, da in dieser Arena? Weil das jugong ist drauf und äh, ich glaube, Misty hat ja nie einen Jugong gehabt, zum Beispiel. Oder sind das einfach random Pokémon? Weil im Hintergrund ist ja auch Lapras und so zu sehen. Ich hätte gerne eine andere Sicht von dem Teil, bitte. Aber naja. Wir können das sicher nachher noch angucken dann. Da hinten sehe ich Sepa, Anton, Lapras. Ein Sherlock habe ich gesehen. Der Stern da oben ist natürlich der Stern Du. Und ich krieg gute WP zusammen unterdessen. Capodorn hat auch ein Level Up. Blubber blubber. Da sehe ich einen Tentacher und einen Goldini. Und halt das Yugong. Links war eine Krabi. So, ich mag die Animation. Ich blende mich da mal aus, weil die sieht cool aus. Ich will die nicht überspringen. Ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht böse. Übrigens mal so nebenbei, ich habe ja Pokémon Quest angefangen, ich bin damit nicht fertig. Ich bin immer noch ab und zu im Leveln, das Problem ist halt, mir fehlt irgendwie die Zeit und die Lust, das Ganze aufzunehmen ab und zu. Äh, ich könnte jetzt hier außen rum und die überspringen, aber wir trainieren natürlich, wir sind fleißig. Und Misty sieht sogar recht cool, äh, recht cool aus da hinten. Ja, ja, schon gut. Ah, so, mal kurz strecken. Jetzt habe ich auch so sehen, fast meinen Flaggenhintergrund angemacht. Muschas. Ich gebe ihm nochmal einen Rankenhieb einfach. Also halt Standard. Eissplitter. Oh, da macht weh. Das Problem ist, dass Pflanzentyp unter Eis ja leiden. Äh, ich gebe ihm trotzdem einen Egelsamen. Ich hoffe, dass ich schnell genug bin. Jawohl. Haben wir dieselbe Init oder hat der vorhin... Priorität. Ich weiß es nicht. Ich kenne Eissplitter nicht auswendig. Ich finde die Attacke nicht so gut. Ich finde Eisstrahl 10 besser. Ich kenne kenn die schwachen Attacken eigentlich selten, weil die nicht wirklich nötig sind. Meistens, auch wenn ich Pokémon züchte, zum Beispiel im Ultrason aktuell noch, äh, gehe ich darauf, da, ich glaube da Priorität mit der, ja. ähm, gehe ich wirklich darauf, ich nehme ihn mit, habe einen Epeteiler und prügel mit Osering. Alles kaputt. Weil das Usring war eines der ersten, die ich wirklich legitim gezüchtet habe für mich, äh, weil ich Osaring irgendwie cool finde und der ist recht gut. Der macht sogar Spaß. Der hat im Hintergrund noch ein Level Up gekriegt. Und die haben Glutex, so oh yeah. Okay, ich glaube, wenn ich es richtig habe, kriegen wir Bisa Floor mit Level 32, das ist das Einzige, das sich so entwickelt. Später gab es ja dann einen Starter, die sich mit 18 erst entwickeln und so, aber Bisa Floor kriegen wir mit 32 schon, das ist gut. Ja, der war mega apisch und so, also Respekt. Meiner Meinung nach kriegt man Shigi einfach viel zu spät. Also der würde in der ersten Arena helfen und in der siebten hilft er natürlich. und in der Liga so ja ein bisschen aber ich will halt wirklich einen OG Run machen halt so wie ich gelb gespielt uh, da macht er so wie ich gelb gespielt habe eigentlich ich finde das voll cool ich würde das gerne machen äh, wir schicken Taboga von mir aus Glutexo kann da nicht viel mithalten weil Europalt halt hat Wasser Eis und nicht Eis Wasser und von daher ist Wasser priorisierend das ist Recht wichtig für die Strategie sogar, dass man die Ersttypen beachtet. Und ich glaube, der hat Wasser, Eis und nicht Eiswasser. So wie bei Torboga, da ist normal Flug und nicht Flug normal. Das hat irgendeinen Unterschied. Ich kenne ihn ehrlich gesagt auch nicht genau, aber es gibt einen Unterschied. So, wir gehen kurz heilen. Ich bin seit 17,5 Minuten dran. Das heißt, wir gehen noch in den Arena-Kampf mit Misty. In den Arena-Kampf mit Misti. Probieren wir es mal. Ich hoffe, ich verliere da nichts, sonst muss ich trainieren gehen. Aber ich glaube, ein Pikachu klärt da ziemlich gut weg. Das Bild hinten, ich würde es nachher kurz gerne angucken gehen. Ja, kein Problem. Ciao. Kann ich nicht, schade. Welches... Welche Arena ist denn das? Äh, welches Poké Center ist denn das? Nein, bitte nicht. Wer bist du? Ah, dass der Typ über Bill reden will. Ja, ähm, tut mir leid, wenn ihr die Leute selber anquatschen wollt, dann dürft ihr das gerne machen. Für mich ist es nichts. Ich lasse das gerne sein. Vor dem Arena-Kampf natürlich speichern. Tschüss, wir haben schon wieder 11.500. Heißt, ich habe einiges zum Fangen danach. Noch nicht jetzt. Hallo die ich speichere direkt vor deiner Fresse, weil sonst laufe ich zehnmal noch. Äh, Team sortieren ist Bisa Knosp, Entering ist gut. Falls ich taggen muss, gehe ich auf Pikachu eigentlich. Weil wegen Pikachu. Hey du! Was ist dein Motto bei Pokémon-Kämpfen? Also mein Motto lautet, einen Kampf gewinnt man mit dem gnadenlos offensiven Einsatz von Wasser-Pokémon. Also dann bist du bereit dafür, gegen die weltberühmte Schönheit Misty anzutreten? Nimm die von meinen Lieblingen in Acht. Okay, ich finde das irgendwie cool. Sorry. Uh, uh, uh, Entry. Oh, voll cool. Sorry. Ich dachte, na da komm mehr. Habe ich bei Rocco falsch im Kopf gehabt. Sie ist... Oh, sie haben Pokémon gewechselt. Voll cool. Ja, klar. ja Du musst mindestens ein Pokémon Level 15 dabei haben. Als ob ich dann eine Chance hätte hier. Mein Gott. Zum Glück habe ich ein bisschen übertrieben mit dem Trainieren. Mache ich glaube ich auch nicht mehr so. Aber ich hatte gestern, so, äh, gestern Abend einfach nur richtig Bock auf Pokémon spielen. Und Quest hat mich nicht so motiviert gerade. Das werde ich aber heute weitermachen, dass vielleicht, wenn das fertig ist oder nebenbei Quest noch kommen kann. Weil ich habe zum Beispiel auch noch den alten Teil, also COD Modern Warfare rumliegen, also Modern Warfare 1, der noch nicht fertig ist. Aber ich habe irgendwie gerade voll keine Lust darauf gehabt. Und jetzt kam halt Pokémon Let's Go raus und dann dachte ich, jo komm, fangst, mach mal wieder was. Let's go. Das Pokémon bitte, komm. <lacht> uh, der hat weh getan. Und deswegen bin ich eigentlich hier. Pokémon Let's Go. Nur wegen dem. Dort sind okay. Der Boss bleibt. Das hätte ich anders eröffnen sollen. Wie viel kriege ich dafür? Okay, das reicht nicht. Ich muss heilen. Habe ich einen Supertrank? Trank? Jawohl. Will ich es riskieren? Ich mache einen Trank. Ich will was aus äh, ausprobieren gerade. Ich hätte mit einem Schlafpuder beginnen sollen, damit ich eine Chance habe, ihn überhaupt hochzustacken. Jetzt ist das Problem, dass er mir recht viel Schaden reindrückt. Die andere Attacke hat, wenn ich es richtig ausgerechnet habe, 21 Schaden gemacht. Und da habe ich keinen Platz mehr gehabt, dass ich die nochmal kassieren könnte. Also Eröffnung ist eigentlich normalerweise Schlafpuder für mich. Wenn ich mit Giftpuder spiele oder Toxin, ist es natürlich ekelsam als erstes. Ganz klar. Jetzt kann ich ihm Energie abzap abzapfen und da kann sich nicht wehren. Ich, vielleicht spiele ich defensiv dieser knosp sogar. Das ist sicher lustig. Mal was Neues. Also ich spiele einfach die Defensiv-Kombo mit äh, Schlaf oder Toxin. Und äh, Egelsamen und dann Beatdown mit Rasierblatt oder so. Vielleicht eine Synthese oder so, dass er äh, 50% heilt oder wenn die Sonne scheint ein bisschen mehr, glaube ich. Sonnentag finde ich jetzt nicht so gut, zum Beispiel. Solarstrahl ist mir zu langsam ohne Sonnentag, aber da müsste ich ein Sonnentag-Team spezial aufbauen Ein Tag-Team oder so. Sehen dann wieder Strategien für mehr fortgeschrittene Sachen, die man hier nicht wirklich brauchen kann. Weil. Sonnentag wäre cool aus Fähigkeit, so als Angriff ist es einfach zu langsam. War jetzt einfacher als erwartet, ehrlich gesagt. Oh. Na gut, dann will ich mal nicht so sein. Ich überlasse dir den Quellauten als Beweis dafür, dass du mich besiegt hast. Yeah, voll cool. Pikachu, wir haben es geschafft. Killer. Du erhältst den Quellorden von Misty. Mit dem Quellauten in der Tasche gehochen die alle Pokémon bis Level 30, die du von anderen Trainern bekommen hast. Außerdem kriegst du noch diese tolle TM von mir. Siedewasser. Äh, Glaube ich 60 Stärke und kann Pokémon verbrennen. Kannst du die Attacke. Siedewasser. wende sie auf Pokémon, an, die im Wasser leben. Moment, ich kann meinen Controller schütteln. Pikachu will was. Man sieht sofort, wie glücklich Pikachu über den Sieg ist das ist natürlich super, wir gucken noch ganz kurz Siedewasser an und dann würde ich beenden und ein anderes Mal weitermachen TM-Box, Siedewasser 80 Stärke, okay das ist die falsche ne stimmt doch, eben, verbrennt, okay aber wieso? klar, ich habe keinen Shigi dabei, natürlich Shigi kann das okay ich renne noch ganz kurz zu Bill hoch, ich weiß Zeit und so, aber wir machen heute ein bisschen länger weil bei Bill, jetzt müsste der Polizist auch weg sein. Da oben steht ein Shiggy. Da oben steht ein Shiggy. Wieso steht da ein Shiggy? Hey, gib mir sofort mein Pokéball zurück. Shiggy. Und weg ist er. Dieses Pokémon ist einfach unmöglich. Dabei muss ich doch aufs Haus aufpassen. Hier geblieben. Ach so, haben sie das gelöst. Okay. Ja, gibt's hin. Äh, ich gehe ganz kurz gucken wegen Shigi. Früher war einfach war die Polizistin einfach weg und Team Rocket ist trotzdem noch hinten gewesen. Das war ein bisschen random, so ehrlich gesagt. Weil es ist einfach plötzlich, die Polizistin ist halt weg. Gut, ich sehe kein Shigi. Nächstes Mal geht's also weiter nach unten. Wieder über die. Über das Haus, in die dritte Arena dann irgendwann. Whee, ich gehe noch kurz zum Haus und da speichern wir. Genau da. Damit ich auch sicher weiß, wo es nächstes Mal weitergeht. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Mein Name ist Otto, alles Puppe mit Zucker. Cheerio!